Schönen guten Abend. Ich bin heute Gast, das ist den Arne Lietz. Eine Arne Lietz ist 40 Jahre alt. Ich kenne der frühere DDR. Er 13 Jahre alt mit Berliner Mauer gefallen Mauer ist Mitglied von der SPD und er im Europaparlament gehert, in der SND. Äh, Fraktion und äh, ich selber kenne ihn durch mein Zusammenarbeit mit ihm an der Kommission für Entwicklungshilfe. Äh, guten Abend. Guten Abend, Charles. Arne. Du kommst aus der früheren DDR? Ja. Die Bundeskanzlerin auch, kennst du die? Ja, persönlich. persönlich. Ja, auch zu Hause bei ihr. Ich habe einmal Sushi bei ihr zu Hause gemacht, weil ihr Mann mein Vertrauensdozent war für ein Stipendienprogramm und von daher hatten wir schon mal direkten Kontakt. Und wie findest du ihre europäischen Ansichten, die Ausrichtung der europäischen Politik, so wie sie sie formuliert, was sie sagt, was sie nicht sagt, findest du das gut? Nein, ich finde, sie eiert ein bisschen rum. Sie hält immer sehr lange zurück. Sie diskutiert nicht gerne öffentlich über welche Positionen wir einnehmen sollen als Deutschland. Die Finanzpolitik, mhm. die sie betreibt, ist eine Politik der Sparens, die wir in Europa so nicht brauchen. Wir müssen ein bisschen progressiver unterwegs sein und ich bin guter Hoffnung, dass wir mit Macron, dem neuen französischen Präsidenten, hier neue Kapitel aufschlagen werden. Und es ist schon erstaunlich, dass beispielsweise der Finanzminister Schäuble äh, mittlerweile einschwenkt, weil er mitkriegt, äh, dass die Zeichen der Zeit sich geändert haben. Wir müssen zusammen mit einem stolzen und einem vorangehenden Frankreich äh, Europapolitik und zwar europäisch mhm. neu gestalten und nicht aus dem Berliner Kanzleramt unter Merkel. Und diesbezüglich mhm. hoffe ich, dass wir die Wahl gewinnen ähm, und dass wir neue Akzente setzen können mit jemand, der Europapolitik bestens versteht. Martin Schulz ist jetzt unser neuer Parteichef. Und ähm, ich denke, dass Deutschland gut daran tut, ähm, nicht nur zu profitieren, sondern auch zu teilen und teilhaben zu lassen und sich einzubetten etwas stärker ähm, in der Ausrichtung, wie wir äh, auch Finanz- und Europapolitik betreiben, aber auch gleichzeitig Entwicklungszusammenarbeit mhm. neu aufsetzen. Und hier ist Deutschland nun wirklich ähm, nicht unbedingt äh, vorne ran, sondern äh, hängt so im Mittelfeld. Deutschland ist ja mittlerweile bei 0,7 Prozent äh, öffentliche Zuwendung für Entwicklungspolitik anbelangt. Im Verhältnis zum Brutto-Sozialprodukt äh, äh, wird das anhalten? Also, diese Zahl ist vielleicht als Zahl dort, aber selbst unser Minister, der ein Konservativer ist, verhindert, äh, das öffentlich zu sagen, dass wir bei 0,7 Prozent gelangt sind, weil noch eine Zwischensituation dort einbezogen wird, die 0,7 Prozent die werden oder rechnen an, dass die Unterbringung der Flüchtlinge mit einberechnet werden kann im Land. Kannst du so ungefähr sagen, wie viel das das ausmacht? Ja, wir sind eigentlich bei 0,5 Prozent. Okay. Und vor dem Hintergrund sind wir längst noch nicht da. Mhm. Und Frau Merkel, ich habe es in New York selber gehört, hat sich dafür ausgesprochen, dass die 0,7 Prozent auch von Deutschland erreicht werden. Langsa leider stand auf ihrem Zettel nicht drauf auf ihre Rede, aber bis jetzt auch nie hörbar, wann sie das endlich umsetzen will. Mhm. Hier muss das Europäische Parlament endlich eine Flanke setzen. Es gibt vier Länder in Europa, die haben das gemacht, dein mhm. Land ist mit dabei, ja. Großbritannien, die uns leider verlassen wollen, haben das sogar gesetzlich geregelt. Deutschland muss endlich die 0,7 Prozent mhm. setzen. Wir haben Milliarden an Überschuss und diskutieren, wie wir diesen Steuerüberschuss jetzt verteilen. Ich höre leider noch nicht diese Debatte, dass ein Teil dieses Steuerüberschusses natürlich dahingehend verwendet wird, dass Frau Merkel und Deutschland die 0,7 Prozent mit einsetzen. Wir müssen vor dem Hintergrund, dass wir eine große Last der Kriegsflüchtlinge auch mitgetragen haben, mhm. endlich vorangehen und sagen, die 0,7 Prozent, da ist Deutschland mit dabei und nicht hinten an. Aber immerhin haben wir die 0,7 Prozent jetzt erreicht in der Bundesrepublik und wir müssen natürlich schauen, dass äh, das auch später mit Zuwendungen an andere Bereiche, die wirklich im Entwicklungsbereich, im Entwicklungsbereich zu Hause sind, ankommen. Ich habe die Hoffnung da nicht ganz verloren, denn die finanzielle Lage der Bundesrepublik ist ja hervorragend. Das Einzige Land, das 23 Milliarden Überschuss hat, das ist ein Wahnsinn. Ja, aber wir haben es immer noch nicht geschafft, dass andere Taschenspieler trägt, was alles mit einberechnet wird, den müssen wir uns entledigen, und ja. müssen wirklich Entwicklungszusammenarbeit stärker betreiben und wir sind eben noch nicht da, das heißt, die 0,7 Prozent, so wie sie angesetzt und angedacht waren, sind noch nicht erreicht und ich erwarte das von der Bundesregierung, das zu tun und ich hoffe, dass auch wir Sozialdemokraten in diesem Themensegment sichtbar sind, mhm. weil wir durchaus anerkannt haben und erkennen und die Hintergründe kennen, warum Entwicklungszusammenarbeit wichtig ist und eine Selbstverständlichkeit, weil wir uns dessen verpflichtet haben. Mhm. Laut äh, dem Statistischen Amt der Europäischen Union, Eurostat, ja. äh, erfreut sich die Entwicklungspolitik ja einer sehr großen Beliebtheit. Obwohl das ein sehr komplexes äh, Vorhaben ist, äh, finden viele Menschen sich in dieser Ausrichtung der Politik äh, sehr wohl und die unterstützen das auch. Ich glaube, dass äh, es nicht an der Unterstützung der Bürger hält, aber es muss die politische Wahl ein für alle Mal getroffen werden. Ähm, womit können wir rechnen äh, in puncto Initiativen der Bundesrepublik im G20-Bereich zum Beispiel? G20, die äh, 20 größten Industrienationen der Welt, die, der G20 wird ja dieses Jahr von der Bundesrepublik äh, geleitet, soweit ich äh, informiert in bin. sind Hamburg. Ja. Ja. Da spricht man ja von einer deutschen Initiative, Marshallplan für Afrika. Äh, ja. Kannst du uns darüber etwas sagen? Ja, das ist die Initiative der Regierung, tatsächlich mehr zu investieren, auch mehr Entwicklungszusammenarbeit, auch in der Unterstützung der Länder, in der Infrastruktur, auch in der Infrastruktur auch der Unternehmen, äh, hier endlich einen größeren Schwerpunkt zu legen. Denn mhm. es ist bekannt, ähm, auch bei der deutschen Regierung, dass wir Arbeitsplätze für junge Leute, Perspektiven vor Ort brauchen. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt des Marshallplans. Ein anderer Bereich, wo Deutschland auch führend ist, ist die Textillieferkette der Textilien. Ja. Hier gibt es eine Textilinitiative der deutschen Regierung, die mehr und mehr Unternehmen, mittlerweile über 50 Prozent, gewonnen hat, sich zu verpflichten, neue Standards zu setzen, und zwar nicht freiwillig, sondern gemeinsam diese Standards aufzusetzen. Ja. Für mehr Nachhaltigkeit, für bessere Arbeitsbedingungen, für ökologische Produkte, nachhaltige Baumwolle, auch bessere Chemikalien einzusetzen. Mhm. Und diesbezüglich ist Deutschland hier Vorreiter, ein Punkt, den ich hier mit ins Europaparlament bringe und den wir jetzt ähm, soweit im Europaparlament sogar einbringen konnten, dass wir mhm. hier bessere äh, verpflichtende Elemente brauchen. Es gibt eine internationale Organisation, die heißt OECD. Mhm. Äh, die hat beispielsweise nicht nur in Konfliktmineralien, sondern auch bei den Lieferketten für Textil und Schuhen eine neue Richtlinie vorgelegt. Diese wollen wir rechtlich verbindlich verpflichtend haben. Und neben Deutschland <lacht> ist es die Niederlande, Dänemark und Schweden, die hier den Karren ein bisschen ziehen. Die Kommission hat uns versprochen, dort zu liefern. Und ich hoffe, auch aus diesem G20-Gipfel hier einen Impuls zu bekommen, dass Lieferkettenproblematik, keine Kinderarbeit in Lieferketten zu haben, äh, auch bessere Arbeitsbedingungen zu haben, dass hier die internationalen Arbeitsorganisationsstandards eine größere Gewichtung bekommen und das erwarte ich auch vom Outcome oder sozusagen vom Ergebnis äh, dieses großen Gipfels. Ja, vielleicht doch zum Schluss eine etwas allgemeinere Frage über die zukünftige Ausrichtung der Europäischen Union. Äh, Jean-Claude Juncker hat ja in Brüssel vor einigen Monaten äh, fünf Szenarien ja. vorgestellt, äh, die in etwa die äh, zukünftige Ausrichtung der Europäischen Union äh, schematisch darstellen. Äh, es gibt das erste Szenario Kontinuität, äh, wie gehabt, man ändert nichts, nichts an den Verträgen. Zweite, nur äh, eine europäische Freihandel, eine Freihandelszone ohne politisches Rückgrat. Das dritte Szenario, die Kooperation renforcée, die. Äh, äh, Privilegierte Zusammenarbeit einiger Staaten, die vorangehen und dann den Anschluss der anderen ermöglichen, sobald diese auch bereit sind, das zu tun. Und dann gibt es ein viertes äh, Szenario, äh, weniger machen, aber besser. Und ein fünftes, mehr zusammen machen. In welchem Szenario könntest du dich zurückfinden? Ich äh, unterstelle mal, dass äh, die Bundesrepublik sich erst nach den äh, Bundestagswahlen darüber äußern wird. Wir haben bereits jetzt ein Europa, was verschiedene Geschwindigkeiten hat, in verschiedenen thematischen Feldern. Und äh, mein Anliegen als Europäer ist es natürlich, mehr Zusammenarbeit zu haben, keine Privilegierung. Mhm. Ähm, und wir müssen es neu gewichten, dass die Länder, die Schwierigkeiten haben, bestimmte Schritte zu gehen, dementsprechend mhm. unterstützt, unterstützt ja. werden, diese Ziele anzugehen, wie beispielsweise der Unterstützung der Aufnahme von Flüchtlingen. Was heißt es, Integrationsarbeit zu leisten? Mhm. Ja. Dort haben einige Länder noch wenig Erfahrung. Wir haben die Situation von Twinning-Programmen gehabt, von Unterstützung der Verwaltung. Auch hier bedarf es Unterstützung, nicht nur die Kürzung. Ähm, was ich wichtig finde, dass unser Europa nicht auseinanderfällt, nämlich dieses Szenario ähm, wäre ein katastrophales ja. Szenario. Wir haben heute im Europaparlament zu Ungarn äh, eine klare Mehrheit dafür bekommen, dass Ungarn die Standards, die mhm. Rechtsstaatlichkeitsstandards, das Recht hier auf freie Bildung, auf Pressefreiheit sozusagen sich dem nicht entkoppeln kann. Polen ist in einer ähnlichen Situation und von da heißt es gemeinsam an den Werten und an den gemeinsam vereinbarten Grundbedingungen dieses Europa zu leben, auch zu leben, damit wir uns nicht verlieren und in diesem Sinne hoffe ich, das ist ein Mix aus verschiedenen dieser Szenarien, dass wir auch aus dem Europaparlament einen guten Impuls setzen gegen Nationalismus und gegen ja. Populismus. Ich darf vielleicht Schlussfolgerungen, indem ich festhalte, dass wir beide der Meinung sind, die Konsolidierung der Wertegemeinschaft geht eigentlich nur über eine Vertiefung der Europäischen ja. Union. Äh, vielen Dank an ja. Das Novend, Österreichs äh, Gast, Firmos Merci, äh, dass war so einen Mann, den äh, Lorist hier kurz mitgefangen in der Politik an die Werte, sind, wird noch ganz weit gekommen. Ehrlich gesagt, dann wir schon auf die nächste Kreier. Herzlichen Dank.